Es ist vollbracht. Die Türen sind geöffnet. Seit Ende September 2018 gibt es den Pilotshop und Christoph Hesse hat es gewagt. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Gratulanten nach Upper goldhausen wo das neue Shopkonzept der Sport 2000 auf 300 Quadratmetern erstmals umgesetzt wurde. Mein Anspruch ist halt auf die Dauer, ist halt der geilste Laden zwischen Köln und Frankfurt, zwischen Siegen und Mainz zu sein um ein bisschen, äh, ja, das glaube ich, wird uns auch auf die Dauer gelingen, ja. Die Eröffnung wurde zünftig gefeiert. Mehrere Wochen harter Arbeit, von der Entkernung bis zur Neueinrichtung, lagen hinter dem Sport -Hesse team Freunde, Kunden, Partner, Presse, die Projektleitung und die Geschäftsführung der Sport 2000 waren gekommen, um zu gratulieren, aber auch, um sich selbst live ein Bild zu machen vom völlig neuen, ganzheitlichen Konzept. Ja, der erste Eindruck ist natürlich positiv, äh, schöner als eigentlich in den Entwürfen. Sehr hell und sehr freundlich der Laden und ich glaube, die Konsumenten werden begeistert sein. Die Objektive wurden zuerst auf die Entscheider gerichtet, die sich im Anschluss an den offiziellen Teil und das Publikum mischten. Und dann wurde genauer hingeschaut. Auf den ersten Eindruck folgt der zweite. Der Anpfiff zum komplett neuen Marktauftritt ist erfolgt. Kommunikation im Shop – eines der Ziele wurde sofort erreicht. Ja, der erste Eindruck war überragend. Ich hätte mir das nicht so vorgestellt. Wir hatten das im letzten Jahr schon mal ein bisschen auf Papier gesehen, aber Natura ist eine ganz andere Hausnummer. Man fühlt sich, als wenn man in Frankfurt auf der Zeile ist und in ein Sportgeschäft reingeht. Also ganz anders, wie man das so die ganzen Jahre zuvor kennengelernt hat. Also sehr, sehr gut. Absolut Teamsport. Das hieß zur Eröffnung auch mitmachen und gewinnen. Zum Beispiel diesen Opel Adam. Das lockte schon in den ersten Tagen Besucher an. 24 Monate Leasing-Spaß. Da lohnt es sich mitzumachen, zumal weitere attraktive Gewinne ausgelobt wurden. Dafür und für Mitmachangebote ums Haus herum sorgten die drei großen Marken der Branche am Eröffnungswochenende. Die Jugend von heute gefesselt von der Spielkonsole, aber nicht nur am Bildschirm war Action angesagt. Der Ball rollte auch im Puma-Käfig. Aktuelle Schuhmodelle konnten hier direkt ausprobiert werden. Zielsicherheit war an der riesen -Dartscheibe gefragt. Tempo, Geschick und Bewegung durften ebenso nicht fehlen. Es kamen Jung und Alt, Amateure und Profis. Alexander Meyer zum Beispiel wollte auch dabei sein. Der Fußballgott, wie Frankfurt-Fans ihn nennen, ist Puma-Repräsentant und als solcher beliebtes Autogramm und Fotomotiv. Der Laden, das Konzept, der Stargast entwickelte seine Meinung. Ja, sehr gut. Man hat viele, ähm, man hat alle Schuhe, alle Fanartikel, sage ich mal. Man kann hier auf dem Kunstrasen testen, ein bisschen schießen. Superladen. Der Kickern das Kicken ermöglicht. Der Besuch hier ein Erlebnis. Schauen, probieren und shoppen nach ganzheitlichem Konzept. Neueste Ware nah am Kunden. Alle Themen haben hier eine Berücksichtigung gefunden in dem Konzept und deshalb war es, glaube ich, für den Herrn Hesse eine sehr gute Entscheidung, hier mitzumachen. Der Inhaber gut drauf, die Gäste sowieso. Das gesamte Team lebt absolut Teamsport Hesse. Eine Premiere, die für Andrang und Gesprächsstoff sorgte. Weitere Shops dieser Art können kommen.